Das ist ein Programm für einfach, flott Präsentationen zu erstellen. Hier gibt es auch Möglichkeiten für kollaborativ und um ein Dokument zu schaffen. Für das zu finden, gehen Sie auf treffenwasir.education.lu und verbinden Sie sich hier mit Zingem. und mit dem Passwort. Das finden finden Sie dann an dieser Fenster haben, bei den Insel-Applikationen und das Sie diese nun. Mit einem neuen Sway, an dem ihr hier auf den Plus klickt. Der Sway bietet eben eine ganze Rechtmäßigkeit für eine Präsentation zu erstellen, auf die man in einem nächsten Video werden